Hallo und herzlich Willkommen liebe Wunderkessel-Hexer und Hexen. Hier ist Kai und ich freue mich für euch heute ein wunderbares Rezept aus unserem Wunderkessel-Forum vorstellen zu dürfen. Es geht um eines der beliebtesten Gerichte der Deutschen. Es geht um die Currywurst. Genau. Natürlich machen wir die Wurst nicht im Thermomix, sondern nur die Currysoße und das ist auch relativ einfach. Wir brauchen gar nicht viel dazu. Ich zeige euch direkt, wie es funktioniert. Sind 20 Gramm Sonnenblumenöl, Man kann auch Olivenöl nehmen, aber Sonnenblumenöl ist etwas geschmacksneutraler. 120 Gramm Wasser oder 120 Milliliter, wie auch immer, das ist das Gleiche in dem Fall. Ich sage halt immer Gramm, denn wenn ihr es in Thermomix einwiegt, dann misst ihr ja das Gewicht und nicht das Volumen. So, und ganz wichtig, 240 Gramm Tomatenketchup. Tut euch selbst einen Gefallen und nehmt nicht das billigste Ketchup, da gibt es echt massive Unterschiede neben euch, als das ein bisschen teurer ist. Das macht sich auf jeden Fall nachher bemerkbar, schmeckt umso besser. Das Ganze wird anderthalb Minuten erhitzt und zwar auf 100 Grad. in der Ketchup oder das Ketchup. Ich ähm, könnte es abschlagen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich finde es auch viel lustiger, wenn man sich da jedes Mal drüber streitet. weil ich sage eigentlich immer irgendwie beides. Und es fühlt sich beides auch richtig an. Ich schlage es mal und äh, sage es euch gleich, wenn die currywurst fertig ist. So, es ist soweit und unser Freund Duden hat mir eine Antwort geliefert, Heißt es der Ketchup oder das Ketchup? Und äh, Duden sagt, Ganz klar und eindeutig, es heißt der Ketchup oder das Ketchup. Ist es ist beides richtig. Aha, also völlig egal. Ihr braucht etwas zu Hause nicht zu schreiben. Wenn jemand der oder das sagt, ist es beides korrekt. Aber wir haben ja nicht nur den Ketchup hier zu verarbeiten, sondern wir machen eine Currywurstsoße oder auch eine Schaschliksoße. Das ist ähnlich. Ich weiß das hier auch noch machen könnt. Dazu wird das Ganze jetzt hier gewürzt. Ich habe diese Gewürze jetzt hier schon mal äh, vorbereitet. Hierin befindet sich ein Esslöffel Currypulver, ein halber Teelöffel Cayennepfeffer. Mit Cayennepfeffer müsst ihr echt vorsichtig sein, weil das Zeug ist völlig scharf. Also im Zweifelsfall, gerade Kinder oder empfindliche Leute dabei sind, beim essen lieber ein bisschen weniger und nachher vielleicht auch ein bisschen drüber streuen. Ein Teelöffel ähm, körnige Brühe ist drin, zwei Esslöffel Zucker ein halber Teelöffel Salz und eine Prise Pfeffer. Das Ganze kommt jetzt hier in unsere pfeffer wassermischung hinein und wird nochmal 5 Minuten auf 100 Grad gekocht. Stufe 2 natürlich. Und in der Zwischenzeit brate ich mir mein Würstchen an. Die Pfanne ist schon mal schön heiß mit Öl. Wir reichen zwei Currywürste. Ich schlitze die Haut immer so ein bisschen ein, damit die nicht reißt und die braten jetzt schön knusprig an. So, unsere Currysoße ist fertig. Ich lasse die jetzt mal noch kurz stehen, denn ähm, ich mache das immer so, wenn ich Currywurst mache, dann schneide ich die einmal klein und die Stückchen, die brate ich auch noch mal ganz kurz an. Dann wird das Ganze ein bisschen knackig. Ich lasse noch nochmal kurz rein, die einzelnen Stückchen. Nur so ein paar Sekunden nochmal an den Seiten anbraten. Wenn ihr also eine Schaschlikpfanne machen wollt, das könnt ihr natürlich auch, dann äh, nehmt ihr euch äh, Hähnchenbruststreifen oder auch äh, äh, nein, hier, Schweine, Simonutensticks, ihr bracht die äh, kurz an, würzt die etwas mit Salz und Pfeffer. Dann macht ihr die Soße dazu und lasst das so 15 Minuten köcheln. Ähm, man kann da auch, damit ist es ein richtiges Schaschling, noch äh, Paprika dazu machen. Paprika rote und grüne. Und das schmeckt dann richtig lecker, dann hat man wirklich einen schönen Hauk Aber heute gibt es ja nur Currywurst. So, wurst soweit fertig wollte ich nicht auf die heiße Platte stellen. Soße fertig. Und ähm, ich kippe die jetzt direkt aus dem Topf hier drauf. Also man kann natürlich auch Jeweils mal die Zeit lang kochen, so ein bisschen. Und wie ihr seht, habe ich mir ein bisschen Platz gelassen hier auf dem Teller für Pommes oder Salat. Aber das ist nur ein Beispiel für euch, was ihr dazu machen könnt, denn ich brauche nur die Currywurst. Und weil ich es gerne scharf mag, gibt es bei mir echt noch so ein bisschen Cayennepfeffer oben drauf und auch mit Deko so ein klein bisschen. Auch um, mal um, falsche Seite das wird zu viel. Wie gesagt, schön knackigen Salat dazu oder ein Pommes. Aber mir reicht das jetzt so und ich bin eigentlich fast schon traurig, dass ich keinen Holzpicker habe, um jetzt die Currywurst Stil nicht zu essen. Ich muss das mit der Gabel machen. Und ich habe eine Mickey Maus-Gabel gefunden. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, aber das ist fast schon so cool wie ein äh, Holzpicker. <lacht> Brauchst kein Salat zu, auch keine Pommes. Reicht mir so. Oh, schön scharf. Wie gesagt, Leute, mit dem Kajenpfeffer vorsichtig sein. Ich finde es großartig und ich werde es auch essen. Das war wieder ein schönes Rezept aus unserem Mundgapessel-Forum, das ich euch heute hier vorgestellt habe. Wenn ihr eigene Rezepte habt oder Ideen habt oder sagt, Kajenwurst ist das toll, aber das musst du auch unbedingt mal kochen, schreibt mir das hier unten in die Kommentare rein. Ich freue mich natürlich auch über ein Like hier bei Video, wenn es euch gefallen hat und solltet ihr es noch nicht getan haben, müsst ihr auf jeden Fall den Wunderkessel-Kanal hier abonnieren, denn nur hier gibt es tolle Tipps, Tricks rund um den Wunderkessel, ums Forum und schöne Sachen aus dem Thermomix. Bis dahin sage ich alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.